Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den sogenannten Tiergartenmord, bei dem ein Russe einen georgischen Staatsbürger in Berlin am helllichten Tage erschossen hat. Am vergangenen Mittwoch hat das Berliner Kammergericht den Russen dem Krasikow zur lebenslanger Haft verurteilt. Daraufhin hat die Bundesregierung zwei russische Diplomaten ausgewiesen und Russland bezeichnete das Urteil als politisch motiviert. Wieso dieser Prozess für so viel internationale Aufregung sorgt und was eigentlich genau passiert ist, dazu jetzt. Das Ganze nahm seinen Anfang am 23. August 2019 in Berlin-Moabit, genauer gesagt im Kleintiergarten. Dort wurde gegen 12 Uhr der Georgier Zelimkhan Kangoschwili ermordet, der von der russischen Regierung als Terrorist und Verräter angesehen wurde. Das liegt daran, dass er unter anderem bei dem sogenannten Zweiten Tschetschenenkrieg gegen Russland gekämpft hatte. Bei dem Konflikt hatte die Region Tschetschenien im Südosten des Landes versucht, unabhängig zu werden. Herr Goshvili wurde von einem Fahrrad aus mit drei Schüssen in Kopf und Rücken getötet. Der Schütze ist, wie gesagt, Wadim K. gewesen. Dieser hat nach dem Mord an das Fahrrad und die Tatwaffe zusammen mit einer Perücke in die Spree geworfen. Kurz nach der Ermordung konnte die Polizei Krasikow festnehmen, da zwei Jugendliche den Vorgang beobachtet und die Polizei alarmiert hatten. Nach der Festnahme ergaben erste Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft, dass K. bei der Festnahme falsche Personalien angegeben hatte, so soll er sich als Wadim Sukhutoffer ausgegeben haben, der aus St. Petersburg komme. Laut Recherchen des britischen Recherchernetzwerks Bellingcat und des Spiegel führte die Spur in Richtung des russischen Geheimdienstes. Zum Beispiel gab es in der russischen Steuerdatenbank erst seit 2019 einen Mann auf diesen Namen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon 49 Jahre alt gewesen sein müsste. Außerdem war der Reisepass von der Stelle im Innenministerium ausgestellt worden, die auch Dokumente für Geheimdienstagenten ausgestellt hatte. Auch weitere Details hatten bereits im Dezember 2019 darauf hingedeutet, dass der Auftraggeber für den Mord der Kreml in Moskau gewesen sein könnte. Zum Beispiel wurde Karl kurz nach der Festnahme von russischen Diplomaten besucht. Das ist zwar völkerrechtlich erlaubt, allerdings eher unüblich. Alles in allem führten die Hinweise und neuen Erkenntnisse dazu, dass die Berliner Staatsanwaltschaft den Fall am 4. Dezember 2019 an den Generalbundesanwalt Peter Frank übergab. Dieser ermittelt unter anderem bei Staatsterrorismus und Spionage, aber auch bei Fällen mit besonderer Bedeutung, wie hier. Aufgrund dieser Entwicklung wies die Bundesregierung zwei russische Diplomaten aus, die Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes GRU waren. Das geschah zum einen, weil durch die Übernahme der Ermittlungen Deutschland-Russland offiziell verdächtigte Staatsterrorismus auszuüben und zum anderen hatte das Außenministerium den Schritt damit begründet, dass Russland bis zu diesem Zeitpunkt nicht kooperiert hatte, um den Nordfall aufzuklären. Russland hat eine Woche später reagiert und dann ebenfalls zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen. Die von Deutschland kritisierte Kooperation funktionierte auch nach den Ausweisungen nicht, Kurz darauf wurde ein Rechtshilfeersuch der Bundesregierung vom russischen Außenministerium abgelehnt. Dieses hätte mehr juristische Möglichkeiten in Russland eröffnet und die Unterstützung russischer Behörden gesichert. Während Krasikow in Untersuchungshaft saß, bekam der Bundesnachrichtendienst einen Hinweis, dass der russische Geheimdienst versuchen könnte, ihn zu ermorden um Aussagen vor Gericht zu verhindern. Er musste deshalb dann zwischenzeitlich in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Nach weiteren Ermittlungen erhob der Generalbundesanwalt dann im Juni 2020 Anklage gegen K. vor dem Oberlandesgericht in Berlin, das dort Kammergericht heißt. In der Anklage hieß es, denn der russischen Zentralregierung hätten den Täter beauftragt, das Opfer zu liquidieren, also zu töten. Ende Juli diesen Jahres sorgte dann ein ukrainischer Zeuge für Aufregung, der angab, der Schwager Krasikow zu sein. Zu diesem Zeitpunkt lief der Prozess bereits ungefähr ein Jahr. Das Gericht hatte gehofft, dass dieser Mann Klarheit zur Identität des Beklagten schaffen könnte, denn Krasikow behauptete immer noch, er heißt Sokolov und sei fünf Jahre Jünger. Doch vor Gericht machte der Zeuge erst einmal keine klare Aussage. Er sagte zum Beispiel, dass er K. seit Langem nicht mehr gesehen habe und er Asyl bräuchte, um mehr Auskunft zu geben. Interessant wird das Ganze deshalb, weil derselbe Zeuge nach seiner Aussage im Gericht in einem Interview ausführlich erzählte, welche Verbindungen Krasikow zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB habe. Der Zeuge sagte in dem Interview, er habe im Gericht Angst gehabt vor russischen Angriffen. Anders sah die Situation dann offenbar in Kiew aus, wo er in Begleitung eines bulligen Beschützers das Interview dem Spiegel, der Lenkett und dem russischen Nachrichtenportal der Insider gab. Dieses Verhalten hatte bei Verteidigung und Nebenklägern für einen Streit gesorgt, wie glaubhaft der Zeuge sei. Knapp drei Monate später rang sich der 55-jährige Ukraine allerdings dazu durch, eine weitere Zeugenaussage zu tätigen und konnte in dieser dann doch die Identität von Krasikow aufklären. Am 7. Dezember 2021, also vor wenigen Tagen, merkte sich der Prozess dann dem Ende entgegen. In dem Schlussstatement der Anklage, das Plädoyer genannt wird, forderte die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft wegen Mordes und betonte, der Täter habe im Auftrag staatlicher Stellen Russlands gehandelt. Als Motiv wurde die Gegnerschaft des Opfers zu Russland genannt. Das Urteil wurde dann eine Woche später, am 15. Dezember, verkündet. In diesem bestätigte der Vorsitzende Richter Olaf Arnoldi größtenteils die Ausführungen der Bundesanwaltschaft, beurteilte den Angeklagten zu lebenslanger Haft und stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass der Verurteilte nicht nach 15 Jahren entlassen werden kann, was sonst eine Möglichkeit ist. In der Urteilsbegründung sagte Arnoldi es sei bewiesen, dass K im Auftrag des russischen Staats gehandelt habe, und zwar aus politischen Motiven. Besonders deutlich wurde er, als er sagte, die Tat sei nichts anderes als Rache und Vergeltung gewesen, das war Staatsterrorismus, betonte der Richter. Die Bundesregierung reagierte bereits kurz nach dem Urteil und wies erneut zwei russische Diplomaten aus, die dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB zugerechnet werden. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock sprach von einer schwerwiegenden Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland. Davor hat der russische Botschafter Sergej Nechayev in Berlin das Urteil kritisiert und, wie am er Anfang erwähnt, als nicht objektiv und politisch motiviert bezeichnet. Dass Russland diesen Mord in Auftrag gegeben haben soll, sei absurd und das Urteil werde die Beziehungen zwischen den beiden Ländern gravierend belasten. Zudem kündigte Nechayev an, dass dieser unfreundliche Akt nicht unerwidert bleiben werde. Diese Ermordung an Kangushvili reiht sich ein in eine Reihe von Ermordungen im Ausland, an denen der russische Staat sicher oder wahrscheinlich beteiligt gewesen ist. Als Beispiel sei der Regimekritiker Sergej Skripal zu nennen, der 2018 Ziel eines versuchten Mordes in Großbritannien wurde, oder auch Selim Khan der Bidwe, ein ehemaliger Ex-Präsident im tschetschenischen Autonomiegebiet, der im Jahr 2004 in Doha ermordet wurde. Es ist davon auszugehen, dass der russische Staat diese Morde immer wieder durchführt, einfach um seinen Gegnern zu zeigen, ihr seid nirgendwo sicher, wir finden euch immer. Und was der Grund war, dass dieser Tiergartenmord mitten am Tag in Zeugen stattgefunden hat, man weiß es nicht. Soviel erstmal zur Ermordung im Auftrag der russischen Regierung mitten in Berlin. Falls ihr euch für weitere Geschehnisse im Zusammenhang mit Russland interessiert, können wir euch dieses Video zur Lage in der Ostukraine empfehlen oder ein weiteres Video, was YouTube als passend ansieht. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.